Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schumacher, Paterpa, beziehungsweise Psychologe Meine Arbeit findest du auf äh, liebeschipp.de. Lass noch gerne ein Like da für den Algorithmus oder ein Abo oder vielleicht sogar, wenn du sagst, geiler, kostenloser Content, eine Kanalmitgliedschaft oder ein Sengs. Ähm, ja, heute und auch im nächsten Video geht es mal wieder ähm, um äh, Polarität, also Polarität, ähm, die berühmte, ähm, die immer wieder Leuten... So zu schaffen macht und äh, fast auch nicht, um das Thema an sich schon immer so polarisieren ist. Ich verstehe das immer gar nicht, aber ist es scheinbar. <lacht> ähm, dazu ja auch mein neues Buch, äh, übrigens äh, Feuer und Flamme, sage ich dann mal am Ende des Videos was so. So, hallo lieber Christian, äh, von allen Dating-Coaches finde ich dich am besten, vor allem mein Vertrauensverwechslendsten. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. <lacht> leider habe ich mir mittlerweile so viele verschiedene und vor allen Dingen noch äh, jemand mit Ausbildung, der geduldet wird auf YouTube. Wahnsinn. Äh, leider habe ich mittlerweile so viele verschiedene Meinungen, sowohl im Internet auch im, als auch im Real Life angehört, dass mir hinsichtlich der Differenzierung zwischen äh, Bedürftigkeit, Interesse zeigen und hinterherlaufen aus Sicht der weiblichen Polarität nur noch Fragezeichen im Kopf sind. Man bekommt als Frau immer die Tipps, man solle sich rar machen, äh, zum Beispiel mal keine Zeit haben, mal länger auf seine Nachricht antworten und nicht zu früh zu viel zu wollen. Zum Beispiel darf er sich angeblich nie sicher sein, dass man viele Gefühle für ihn hat. Äh, das wirkt bedürftig und sei für Männer uninteressant, weil sie jagen wollen. Äh, ja, okay. Mittlerweile bin ich schon mit banalen Situationen überfordert. Ähm, ja, also ich habe da eine ganz klare Meinung zu und ich weiß, dass viele andere, andere Meinungen zu haben, ist mir auch wurscht, macht das, was äh, funktioniert, was euch für euch richtig anfühlt und äh, ja, es gibt nun einen Unterschied zwischen männlicher und weiblicher Polarität und ja, wieder Disclaimer, groß geschrieben, nein, die Polarität ist nicht festgebunden an das biologische oder, oder auch soziale oder Pipsi-pupsi-Geschlecht, was auch immer. Ähm, also das mal wieder dazu. Aber meistens heterosexuelle Beziehungen ist es eben so. Und äh, ja, es gibt was bezüglich Dating eben unterschiedliche äh, Sachen. Und äh, alles, was du ja geschrieben hast, äh, mit dem äh, mal keine Zeit haben, vielleicht auch mal ein bisschen warten, äh, nicht zu früh zu viel wollen. Ähm, auch mal nicht immer so präsent sein. Das sind meiner Ansicht nach Tipps für die männliche Polarität. Ne? Weil in der männlichen Polarität geht es nur um Mis Mission, Mission, Mission, Mission. Ne? Ähm, warum das Ganze, ja, es hat sich halt evolutionär ergeben, dass ein Mann, der eben was auf die Kette kriegt, dass der eben auch äh, sorgen kann für eine Frau und ihre Kinder. Und deswegen geht es immer nur um Mission. Und Missionen zeigst du eben nicht, damit, dass du einen ganzen Tag Zeit hast, äh, ellenlange Whatsapp zu schreiben und dich, äh, weiß ich nicht, äh, emotional äh, auszubringen den ganzen Tag, <lacht> äh, das ist eben nicht männliche Polarität. Ne? Also für Männer ist ja auch, wenn man sieht, was so Bad Guys machen und so, und nicht, dass Bad Guys immer automatisch Polarität hat, aber das ist halt viel das. Ne? Viele Frauen stehen einfach drauf ne? und da gibt es auch äh, Forschung zu, dass Männer, äh, Frauen Männer interessanter finden wo sie sich nicht ganz sicher sind, also genau was du hier schreibst, nur andersrum, äh, wo sich die Frauen nicht ganz sicher sind, was der Mann für Gefühle hat und weißt du was, auch Frauen wollen jagen, das wird ja immer wieder äh, vergessen, aber gut, weil ich, ich die wollen auch viel mehr jagen beim Dating. <lacht> so, also äh, darf ich ihm sagen, dass ich ihn gut finde? Darf ich zuerst äh, Kuss-Emojis senden? fucking, ja, weil in der weiblichen Polarität ist äh, Hingabe, ist Kommunikation, ist äh, weibliche Polarität, sind die Beziehungsexperten, Beziehungsstatus, alles, alles weibliche Polarität, ne? <lacht> äh, also absolut ja. So, äh, darf ich mir sagen, dass ich es schade finde, wir uns länger nicht sehen. Also mein Gott, wenn man das nicht mehr sagen darf, ey, Alter, was, das wäre das für eine Welt, ey. Äh, darf ich in Fragen, ob wir zusammen sind? Es tut mir echt so leid, dass du sowas fragen musst. tut mir richtig leid. Ey, wirklich, das ist, ist, ist, ist doch das Normalste von der Welt. Und wenn du all diese Tipps befolgst, die hier stehen, dann kann ich dir genau sagen, was passiert. Du ziehst bindungsängstliche oder desinteressierte Männer an. Das ist, was passiert. Ne, Du datest einen uninteressierten, desinteressierten, äh, einen bad guy, einen player. Und dann spielst du mit, mit diesem ich melde mich nicht. Ich frage mal lieber nicht, ob wir in einer Beziehung sind, auch wenn wir schon äh, jeden Tag fünfmal rumpoppen wie die Wilden. Ähm, ja, äh, damit fütterst du, also damit spielst du das Spiel des Mannes, der nicht richtig will, aus welchen Gründen auch immer so. ne? Und ja, vielleicht vertreibst du damit Männer, äh, wenn du zum Beispiel sagst, äh, haben wir eigentlich eine Beziehung? Ja, aber dann vertreibst du sie aus dem Grund, weil sie nicht deinen Standards ents entsprechen. Ne? Äh, und so weiter und so weiter. Eigentlich peinlich, dass man als Erwachsene Frau solche Fragen gestellt. Ja, aber es ist nicht deine Schuld, es ist die Schuld dieses, dieser ganzen Desinformationskampagne, hätte ich fast gesagt. Und genau, ich würde mich riesig freuen, wenn du ein Video machen könntest, indem du am besten mit Beispielen mal die Unterschiede zwischen Interesse zeigen, hinterherlaufen und Bedürftigkeit veranschaulichen könntest. Gibt es gibt schon alles in meinem Datingkurs für Frauen. Guck da mal rein. Und ja, natürlich gibt es ein zu viel. Also das ist jetzt alles unter der... Maßgabe, ähm, dass man Leben hat, dass man selbstbewusst ist, dass man, äh, das gilt für beide Geschlechter, dass, es, dass man nicht darauf angewiesen ist, unbedingt eine Beziehung äh, zu haben, dass man auch alleine klarkommt. Und dann machen diese ganzen Sachen Sinn, da habe ich in Polarität, ne? klar, wenn du äh, dem Mann alle fünf Minuten <lacht> eine WhatsApp schickst ähm, und liebst mich noch, liebst mich noch, liebst mich noch, was man als Frau durchaus fragen kann, das kann man ja fragen, liebst du mich noch, findest du mich noch toll? Aber nicht alle fünf Minuten. Ne? Natürlich gibt es da ähm, ein Limit. Also du darfst als Frau eigentlich aus meiner Sicht, außer weibliche, oder außer weiblichen Polarität, darfst du alles. Äh, aber es sollte natürlich in Maßen sein. Aber dieses Ganze, ähm, sich rar machen, warten, äh, nicht sagen, was man wirklich denkt, einen auf cool machen, eine der schlimmsten Dating-Anschläge für Frauen, die es gibt, meiner Ansicht nach. Meine Meinung. Und ähm, ja. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr lieben...